Yo, was gab meine Freunde? Mandalas ist wieder hier und heute, meine Freunde, ist es ist kein normales Video, sondern ein sehr spontanes Video, welches ich aufgenommen habe. Ich hatte generell auch vor einigen Tagen auf Instagram ein anderes Sammel, sage ich mal, released, was als nächstes kommen würde, aber das wird sich erstmal verschieben und deswegen lade ich heute ein anderes Video hoch, ungefähr in dem gleichen Format. Äh, ist trotzdem sehr lustig geworden, da habe ich mir halt mehrmals gefragt, äh, ob ich halt Gewitterkopf bin, etc., aber das werdet denn dann alles in einem nachherlegenen Video sehen. Und ähm, ich wollte noch gerne darauf hinweisen, dass ich einen Creator-Code habe namens Andoraleist. Würde mich freuen, wenn ihr den auf Knacksch erstmal mal den Alter schon eintragen tut. Weil ihr könnt ja gerade sehen, sind die Star Wars -Skins draußen und halt leider der Weihnachts- bzw. der Skull -Tuber. Traurig, dass man noch sowas machen muss und keine Variante. Egal, ähm, wie gesagt, ihr könnt ihn auf Knackisch, auf Knackisch eingeben. Würde mich freuen und natürlich auch supporten. Wie gesagt, ist ein sehr lustiges Video geworden, deswegen abwartet dem Video. So we are Hallo? Hallo? Ja! Expert? Yes. ist Ja. Hallo? Wo German. nein! Du bist Deutscher! Was geht? Zocken. Eine Frage, nicht aber hast du zu Ja, ein Biss <lacht> bisschen. Bruder, du hast ein bisschen an, Gewitter am Kopf. Arsch. Oh, Bist du Gewitter Kopf? Das weiß ich nicht. Wieder äh, mein Beileid. Alles gut, ist nee, es nicht du, so schlimm. Du tust mir so leid, ne? Stell mir nur so ein Leben vor, zu so geerdete du tust mir so leid. Ne? <lacht> Danke. Ah, nein, ne. Ah, ah, ah, ah. Ja ich glaube dir nicht. Brauchst du Waffen? Das ist ein bisschen. Danke, kannst du behalten. Aber also, warten ehrlich. Bist du gewitternd Kopf oder? Vielleicht. Ich will das jetzt wissen. Digga, Ich höre gleich. Ich höre es, sag mir jetzt. Ich höre es nicht. Es wäre gut, ich, weil du so tust. Aber, nein, bitte sag doch einfach, jetzt bist du. Ja. Ich hab's gekluckt. Oh mein Gott. Ich hab's gesitternd auf Kopf gewiss. Ja. <lacht> Oh mein Gott! Was? Stop screaming to my eyes, dude! I need to Oh mein Gott, auf weg von wem YouTuber guckt spielst du gerade Account? Ähm, der he der heißt Manuel Eist. Wann kommt das Video raus? Oder macht überhaupt keins? Ich weiß noch nicht. Ist gerade jemand neben dir oder.. Wie bitte? Ist gerade jemand neben dir. Nein, ich bin heute alleine. Schwer, du bist, Kopf, ne? ja. Schwer, du bist Ja. du bist, Ja. Ach, schön Alles gut. gut? Ja. Erstmal hallo und so. Wie geht's dir? Hm, mir geht's ganz gut. Und geht's dir? Oh. Wie heißt du denn? Weißt du das nicht? Doch, aber ich will dich prüfen. Aber <lacht> also willst du mich denn prüfen? Ach, wirklich? Oh. Das Wichser! Weil wirklich... normal kann da kein Fortnite spielen. Doch, kann ich, siehst du ja. Das, <lacht> Wichser! Sag's Du kannst, wenn du weißt, wie ich heiße, dann brauch ich es dir doch nicht sagen. Ach, weißt du doch schon. Du sagst nur, wie dein bester Freund heißt. Ich, ich weiß, wie er heißt. Was? Arsch! Oh. Also, er heißt A. <lacht> Nein, er heißt nicht A. Ja, woher kommst du? Uh, aus Hamburg, Hamburg, okay. Willst du auch gemobbt deswegen, oder? Ich werde nicht gemobbt, aber mich lachen halt viele Menschen aus. Aber manchmal du, machst, du bist auch selbst. Wie bitte? Du manchmal vernünftig du halt auch selbst. Ja, weißt du manchmal? Aber ich habe eine Box gefunden: Laserschwerden. Ah, oh, Laser, Laser <lacht> Du bist so nützlich ne? In meiner Schule bist du wichtig vorbei. In deiner Schule? Ja. Das, das freut mich. Ui. Okay. äh, war es bei dich mal der Fall, dass Leute so gegeilt haben, dich direkt nochmal mit dir spielen wollten und so? Ich spiele sehr selten Fortnite, aber ich habe generell noch keinen gefunden in der hey, Lobby. Wenn du willst, können wir noch eine Runde spielen, aber nur wenn du willst. Die kann ich kann ihn nicht spielen. Okay. Ja, okay Da hast du recht Da hast du recht Okay, also ja, ich nehme deine Leiberscheidung Auf was spielst du? Auf Playstation Ich spiele in die Der ist hier bei mir Du, du bist doch gut, oder? Oh, also, der hat das Schwert Nein, wir gleich machen eine Runde für Ja, komm Alter, zack ah, Also für mich das, für Rett ist Rette rettest mich so besonders, weil du freundlich auch zu retten Ja, wirklich? Also, ja, kann ich es kurz nachvollziehen. Er hat sich sogar einmal schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus nutzt. Wow. Weil er hat den Tick, er ja. äh, wollte gerade, wenn er schreibt, dann wollte er, also hat er aus und versucht, oh nicht versucht, hart auszusiehen, hat einen Klasse gemacht einen Kugelschreiber im Kopf getroffen. Und dann sollte der halt ausweichen, damit er nicht trifft Und hat sich selber im Kopf getroffen Aber er dann so Und wurde er zurückgeschlagen und Ja, ging weg und... Wir Gegner? Ich bin... Ich bin noch rollen Dein Der ist schlecht Er quitt jetzt tödlich einig, ein, ich gleich Oh mein Gott, der muss ist auch Voll komme komplett weg Komm her, komm her Komm her, dann haben wir Angst Wenn du kommst, haben wir Angst Weißt du überhaupt, wie wieder Skin heißt? Hm, viele... Ich weiß wie der heißt, aber viele wissen nicht wie der heißt. Alter, das ist einer der Weltnutzungskins. Skins for Fortnite best. Recon Expert. Schalt mir mal nach. Recon, Recon. Expert. Recon? Ja. Expert. Expert. Expert. Ja. Komm rein. Ich hab also das wieder ab. Heute hab oh, jetzt auch noch einer. Oh mein Gott, die Zone. Ich bin in der Zone. Sorry, ne? Schiss auf mich. Du musst auch in die Zone. Ah. Okay. Oh. Schneller. Schneller. Ah, schwimmen. Oh, oh, Ja, ja, ja, ja. Okay, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Oh, ah! Oh, ich bin so. ich ich glaub an dich, du schaffst es. Kannst du das noch eine Runde spielen oder? Ja, kannst du nicht ruhig Edden. Edden. Okay. Komm, komm, komm. Können wir denn Ab 20. Ab 20 müssen wir Lauf mir Pick jetzt rum. Bist du schneller. Okay, jetzt gehen wir hin, hin, hier hin. Hier gibt gleich zwei Ich schaff das nicht. Ja, bist du fertig. Bitte! Ah! Nein! Nein! nein. Arsch. Okay, komm, lass es ein bisschen spielen, ja? Okay. Nimm mal die Brand auf Anfrage an. Um. Mach ich schlecht.